Willkommen zu diesem Tutorial rund ums Thema der Absprungrate und Besuchszeit auf Analytics. Und Ich habe in meiner Arbeit festgestellt mit meinen Kunden, dass das so zwei Zahlen sind, die sie nicht ganz verstehen, die ich immer wieder erklären muss oder darf natürlich. Und habe mir gedacht, auch im Zuge meines Google Analytics-Kontos äh, bzw. Google Analytics-Kurses, so muss ich sagen, äh, erkläre ich mal die ganze Absprungrate und die Besuchszeit, wie die zustande kommt, anhand eines hoffentlich ganz einfachen Beispiels. Du siehst hier, wir haben eine Webseite, die hat äh, einen Beginn- bzw. eine Startseite. Wir haben eine Blogübersicht und wir haben einen Blogbeitrag. Und das kann natürlich auch die Startseite, eine Dienstleistungsübersicht oder die Dienstleistung selbst sein. Das kommt jetzt ganz darauf an, was du für eine Webseite hast. Es kann auch die Webseite A, B und C sein. Das ist im Prinzip völlig egal. Wichtig ist nur, dass du nachvollziehen kannst, wie zum Beispiel diese Absprungrate zustande kommt und eben auch die Besuchszeit. Gut, zuerst mal zu der Absprungrate. Gehen wir mal davon aus, dass eine Person hier einsteigt, sich die Startseite ein bisschen ansieht und dann aber sagt, ja, ich habe es gesehen, ich gehe jetzt hier wieder raus. Dann hast du im Prinzip Einstiegseite gleich Ausstiegseite und somit 100% Absprungrate. Jetzt aber das Video noch nicht beenden, dass du, da du die Absprungrate schon kennst, weil... Die Absprungrate ist ein Durchschnittswert von denen, die Einstiegsseite gleich Ausstiegsseite, also sprich hier reinkommen und direkt auf der gleichen Seite wieder aussteigen und zwischen denen, die hier reinkommen und weiter navigieren auf die anderen Seiten. Das heißt, wenn jetzt theoretisch eine zweite Person auf die Webseite kommt, hier auf die Startseite, und dann weitergeht zum Beispiel auf die Seite B und dann hier wieder aussteigt, dann hast du nur noch eine Absprungrate auf dieser Seite von 50 Prozent, weil eine Person hat nicht nur eine Sitzung, sondern eine zweite Sitzung bzw. eine zweite Seite besucht und deswegen ist die Person dann nicht in der Absprungrate mit drin, sondern du hast im Prinzip die Hälfte davon hat weiter navigiert, deswegen kommen hier dann nur noch die 50% zustande. Etwas anders verhält es sich bei der Besuchszeit. Bei der Besuchszeit geht es darum, dass Google Analytics mit sogenannten Timecodes bzw. Timestempeln arbeitet. Ich zeige dir das mal an einem kleinen Beispiel. Gehen wir mal davon aus, dass um 11.00 Uhr jemand in die Webseite einsteigt. Dann staut die Person sich die Startseite etwas an und denkt, ach, das ist jetzt noch cool. Die Person hat hier auch noch eine Blockübersicht. Ich schaue mir doch diese Blockübersicht auch mal an. Und dann haben wir hier bereits schon 11.01 Uhr und 30 Sekunden. Das heißt, zwischen der Seite A und der Seite B sind bereits 30 Sekunden, beziehungsweise 1 Minute und 30 Sekunden vergangen. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Person hier hingeht und, ich sage mal, circa zwei Minuten braucht, um das hoch und runter zu scrollen. Und dann hätten wir hier theoretisch 11.03 Uhr und theoretisch wäre es jetzt so, dass die Person 3 Minuten 30 auf der Webseite gewesen ist. Da jetzt aber hier kein Timecode mehr erstellt wird, weil der Timecode wird immer nur dann erstellt, wenn eine neue Seite besucht wird bei Google Analytics, dann sieht die Person bzw. Analytics, aha, das ist der letzte Timecode, der erstellt wurde. Also war die Person 1 Minute 30 auf der Webseite. Etwas anders sieht es aus, wenn die Person jetzt von hier weiter navigiert und sagt, ach, dieser Blogbeitrag hier, der gefällt mir jetzt so gut, und geht deswegen auf die nächste Seite und um, sagen wir mal, 3 Minuten 30, also hätten wir jetzt hier 11 .03 Uhr 03 und 30 Sekunden beim nächsten Timecode, den bei Analytics erstellt wurde. Wenn jetzt hier die Person, sagen wir mal, innerhalb von, nehmen wir mal 5 Minuten, er braucht jetzt 5 Minuten, um diese um diesen Blogbeitrag zu lesen, dann hätten wir ja 11.08.30, also 8 Minuten 30 war jetzt von hier bis hier auf der Seite. Weil jetzt aber das Problem entsteht, dass hier kein Timecode mehr erstellt wird, weil er ja die Webseite verlassen hat, haben wir hier automatisch eine Besuchszeit von maximal 3 Minuten und 30 Sekunden. Nochmal schnell zum Verständnis. Die Person geht hier auf der Startseite rein, verbringt hier circa eineinhalb Minuten. Nach diesen eineinhalb Minuten entscheidet sie sich, okay, ich gehe mal äh, die Blogübersicht anschauen, dann wird hier ein neuer Timecode erstellt. Dann geht sie weiter und sagt, okay, dieser Beitrag hier, der gefällt mir, den schaue ich mir jetzt auch noch an. Sie hat circa zwei Minuten gebraucht, um diese ganzen äh, Informationen auf dieser Webseite zu verarbeiten bzw. sich anzuschauen. Und beim nächsten Timecode ist es 11.033 Uhr. Jetzt kommt mir gerade was in den Sinn. Ich klinge wie eine, wie eine digitale Uhr. Beim nächsten Gongschlag ist es genau 11 Uhr. Sorry für diesen Zwischen. Ich fand es gerade so lustig. Und um jetzt weiterzugehen. Hier braucht die Person circa fünf Minuten, um diesen Blogbeitrag zu lesen, das ist völlig normal, navigiert dann aber nicht weiter und sagt, ich habe es ja jetzt gelesen, verlässt die Webseite wieder, wichtig ist, die Webseite muss verlassen werden, also man muss entweder das, das Tab schließen auf der Webseite oder eben die, den kompletten Browser und dann ist die Person wieder weg. Würde sie sich jetzt entscheiden, hier theoretisch nochmal weiterzugehen, auf eine neue Seite, dann hätten wir hier wieder den Timecode 11 0830 ne? und dann wäre die Person theoretisch von Beginn bis Ende 8 Minuten 30 drauf gewesen. Und beginnen zu zählen macht Google Analytics hier. Alles, was hier unter 10 Sekunden ist, wird im Prinzip gar nicht erst erfasst. Das heißt, alles, was hier unter 10 Sekunden ist, wird nicht erfasst. Wenn er jetzt aber von hier aus zum Beispiel, ich mache mal einen neuen Timecode 09, wenn er jetzt hier 9 Sekunden drauf ist und weitergeht und hier nochmals, ich sage mal, 12 Sekunden bleibt, dann hat er theoretisch 21 Sekunden auf der Webseite verbracht, aber er hat auch nur maximal 9 Sekunden die gezählt werden, weil der, nächste, der letzte Timecode wäre 11 Uhr 0000 und hier haben wir 11 Uhr beziehungsweise, ja genau, 11 und hier auf der zweiten haben wir 11 Uhr und das, weniger das, gibt dann eben diese 9 Sekunden. Deswegen kann es durchaus möglich sein, dass die Besuchszeit auch unter 10 Sekunden liegt. Das heißt, Minimum eine Navigation hat stattgefunden auf deiner Seite. Gut, das also mal zum Thema der Absprungrate und der Besuchszeit. Wenn wir jetzt hingehen und fragen, okay, was ist denn eine gute Besuchszeit, was ist eine schlechte Besuchszeit und was ist eine gute Absprungrate, was ist eine schlechte Absprungrate? Bei der Besuchszeit kann ich sagen, je länger, desto besser. Das heißt, du hast im Prinzip dann Personen auf deiner Webseite, die gerne navigieren, die sich deine Webseite gerne anschauen. Du kannst diese Besuchszeit aber auch beeinflussen, indem du zum Beispiel auf diesem Beitrag mehrere Links setzt innerhalb von, ich sage mal deinem, Wir sind jetzt gerade ein bisschen viel für nur einen Beitrag. Der wird dann ein bisschen länger sein. Aber wenn du Links setzt auf deinem Beitrag. Intern Verlinkungen, zum Beispiel auf deine Dienstleistung und so weiter, und der klickt dann da drauf, dann hast du natürlich wieder eine Navigation äh, gemacht und so kann es dann zum Beispiel sein, dass nach 11.08.30 Uhr äh, nach 11 .30 dann eben die nächste Seite hier auf eine Dienstleistung von dir verlinkt und somit hältst du die Leute natürlich länger äh, in deinem Blog bzw. auf deiner Webseite drauf. Wenn du jetzt einen Blogbeitrag hast, und vor allem diese Blogbeiträge äh, publizierst und sonst keine großen Verlinkungen hast, dann kann natürlich eine Absprungrate 70, 80, 90 Prozent gar nicht mal so schlecht sein. Weil das bedeutet halt einfach, du hast mehr Leute, die hier einsteigen und wieder aussteigen, als dass sie dann navigieren. Mag positiv, mag negativ sein. Wenn wir jetzt äh, von Google ausgehen, dann sagt Google ganz klar, ja, so im Durchschnitt äh, für eine Webseite müsste das schon 50% sein. Also alles, was darüber ist, ist ein bisschen viel. Alles, was darunter ist, ist natürlich toll. Und diese Zahl wirklich mit Vorsicht genießen. Ich weiß zwar nicht, was das für eine komische Nummer ist, aber sollte eine 5 sein. Ne? So, jetzt ist es eine 5. Und bei einem Shop... Das sind auch so Benchmark-Daten, die Google natürlich hat, aufgrund von Google Analytics. Du kannst ja auch selbst entscheiden, ob du diese Daten abgibst oder nicht an Google. Sagen die bei einem Shop so um die 30%. Prozent. Das heißt, mehr als 30 Prozent sollte es in einem Shop nicht sein, weil in einem Shop gehst du ja grundsätzlich davon aus, dass die Leute hin und her navigieren. Das heißt, es passiert automatisch, dass man hier hin und her geht. Je nachdem, wenn man natürlich zu viel hin und her geht, kann es natürlich auch sein, dass es darum geht, dass du die Produkte irgendwo, weiß Gott, wie tief versteckt hast und niemand sie findet. Und dann hast du auch eine hohe Absprungrate. Zum Beispiel auch, wenn du Werbung machst, kann es auch passieren, dass du eine hohe Absprungrate hast, weil die Leute auf Webseiten geleitet werden, die nicht der Werbung entsprechen. Das passiert klassisch zum Beispiel bei Google Ads, wo man Keywords eingibt und dann landet man statt bei roten Schuhen bei grünen Schuhen und dann gehen die Leute natürlich wieder raus. Dann haben wir hier wieder die Startseite mit 100% Exit, sprich auch eine hohe Absprungrate. Nun hoffe ich, dass ich dir etwas weiterhelfen konnte in dem Bereich der Absprungrate und der Besuchszeit, dass du da ein bisschen schlauer geworden bist, auch über dieses Beispiel. Und wünsche dir jetzt weiterhin viel Erfolg beim Analysieren deiner Webseite.